Ich nutze Twitter, wenn mir Stellenausschreibungen ins Netz gestellt haben, um auf diese Stellenausschreibungen hinzuweisen und freue mich äh, über jeden Retweet, äh, den äh, diese äh, Tweets dann produzieren, äh, weil das einfach eine Möglichkeit ist, möglichst viele Menschen zu erreichen. Und äh, weniger nutze ich äh, Social Media im äh, Bereich der Dokumentation meiner täglichen Arbeit, weil ich da einfach zu oft äh, nachdenke, welche Folgen jetzt die einzelnen Aussagen haben, also für meine Schule, äh, für mich als Schulleiter und von daher bin ich da eher vorsichtig, äh, weil äh, die Wirkung dann doch recht unterschiedlich sein kann und was ganz wichtig ist, das Zeitargument. Es fehlt einfach an Zeit, den Tag oder die Tätigkeit zu reflektieren, indem ich einen Blogpost schreibe.